Kannst du mal einen Glückskeks öffnen? Oh, <lacht> wie soll ich an der Janik dürfen meine Glückskeks? <lacht> Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch Kommentare vor. Ihr selbst könnt auch welche einbringen. Vielleicht kommt ihr dann das nächste Mal dran. Einfach Julian. Was haben Sie noch so für Ziele auf YouTube? Wir wollen einfach so weitermachen, weil wir merken, dass es viel Freude macht und dass es gut ankommt. Und wir hoffen, dass es auch so weitergeht. junko Marmeladenoma, magst du Teddybären? Mag ich Teddybären? Ja, ich finde sie ganz knuddelig. Ich habe auch noch zwei alte Teddybären von meinen Erwachsenen hier sitzen, nicht im Zimmer, aber in einem anderen, sagen doch die, die Bären sind süß. Ich verschenke auch immer wieder welche. Julian the Gamer, kannst du ein Video mit Aiblali machen? Würde ich gerne machen, wenn es sich ergibt oder wenn ihr auf uns zukommt. Sehr, sehr gerne. Ich mag ihn sehr. Matiki, Mama, Oma, wie findest du eigentlich deine Community? Finde ich. Klasse. Mehr kann ich nicht sagen. Einfach toll. Maya Bohr, wie alt ist Janik? Liebe Grüße, Patrick. Janik ist 15 und ich grüße dich zurück, Patrick. Unicorn Power, du bist ein großes Vorbild für mich. Du bist so nett und wenn du redest, denkt man, ein Traum kommt aus deinem Mund und ein Smiley. Mein Gott, ich erröte. <lacht> Ist das lieb von dir? Ein Traum aus meinem Mund. Ich danke dir. Ich danke dir, ich danke dir. Dr. Morguse, mein treuer Fan. Ich glaube, ich ziehe auf die Märcheninsel. Habt ihr noch ein Regalfach frei? Ist wohl ein bisschen zu klein, aber ich habe da noch ein Klappbett. Und du bist herzlich willkommen. Das Panda-Bärchen. Bei wem hat sich Siri auch geöffnet, als sie Siri gerufen hat? Ich glaube, bei einigen. Ich Muss ja da gebrüllt haben. Entschuldigt bitte. Janik, wer ist Siri? <lacht> Siri, wer bist du? Loslassen. Ich bin Siri. Käsebrötchen, Brötchen. Was bitte sind Pannoten? Was <lacht> ganz Schönes. korruptet Bildschirm. Ich hätte eine Frage. Wie heißt die Kamera, mit der ihr aufnehmt, und das Schnittprogramm? Diese Frage gebe ich an Janik weiter. Das ist die Canon EOS 750D, mit der wir aufnehmen. Und zum Schneiden benutze ich immer Premiere Pro von Adobe. Alles klar, der Fachmann hat gesprochen. TV? <lacht> <lacht> Werden Sie einmal Pullover oder T-Shirt oder vielleicht auch Tassen und Sticker rausbringen? Das haben wir bereits. Hier ist schon mal eine Tasse zu sehen, aus der ich immer trinke. Es gibt auch T-Shirts, Taschen und so weiter. Ist, ist vorhanden. Wo kann man das finden, Janik? Ähm, in der Videobeschreibung. Könnt ihr in der Videobeschreibung finden. TTB Kannst du mal einen Glückskeks öffnen? Oh, <lacht> wie soll ich einen... Der du hast meine Glückskeks. <lacht> ich wusste gar nicht, dass der einen hat. Und den soll ich jetzt öffnen. Dann esse ich ihn aber auch. Gott. Raschel, mhm. Raschel. Aha. Da dir die Keks drin. Du musst jetzt so aufbrechen. so. Er kommt, er kommt, er kommt. <lacht> Passt wie's faust aufs Auge. An andere Orte zu reisen, kann positive Veränderungen mit sich bringen. Ja, ja, Knochenschmerzen für mich. <lacht> sehr lustig. Nun, Anton Büring, hallo und Oma, ich würde in mich würde interessieren, in welchem Bundesland du wohnst oder in welcher Stadt. Ich wohne in Baden und in der, kleinen, also der großen Kreisstadt Ettlingen. Hi Tomek, kommt demnächst bitte auch nochmal ein Vlog. Ich fand sie voll cool. Dankeschön, dass du mich cool fandest. Morgen machen wir eine Runde durch den sehr, sehr schönen Markt in Ettlingen. Es sei denn, es regnet. Mirai Niki, Grüße aus Wien, und ich habe auch eine, Mama, eine Matroschka. Sehr schön. <lacht> ich gebe die Grüße zurück, ich war zweimal in Wien, war sehr, sehr schön. bin immer noch ganz beschwingt davon. Und die Matroschka ist was Schönes. Movi, du bereitest jedem Freude mit deinen Videos. Da danke ich dir, aber... Janik macht sie ja eigentlich. Ich lese nur vor. Sag doch nicht, ich, ich mache sie. Wir machen es beide. Wir sind ein Team. Star Wars LP. Ich kenne kaum eine Oma, die Spaß an YouTube hat und dann noch so gut ist. Aha, ich danke dir für dein Lob. Wir haben wirklich wahnsinnig viel Spaß und Freude dran. Würde mir direkt fehlen, wenn ich es nicht mehr hätte. Matze Bronitz Deine Videos sind so super. Mittlerweile gehören sie bei mir und meiner Mama zum Alltag. Immer beim Mittagessen? <lacht> Schauen wir mit deine Videos oder hören dir zu, wie du uns Märchen vorliest. Danke liebe Marmeladenoma und, und ein Herz. Bitte bleib wie du bist. Und noch ein Herz und das habe ich ganz fest vor. Ich danke dir. The Fox. Marmeladenoma, haben sie Geschwister? Wenn ja, wie viele. Das ist ein trauriges Kapitel, ich hatte sieben Geschwister, aber keine, keins lebt mehr. Nur ich bin übrig geblieben. Millie, Jamie, Lee, Blue. Hallo Mama Oma. ich schaue dich schon seit einiger Zeit. Ich finde es total klasse und cool, dass es so coole Omas noch gibt. Du erinnerst mich an meine, meine Uroma, was ich total toll finde. Respekt an euch beide und ein Herz. Vielen, vielen Dank. Ich war heute in der Post und da hat mich der liebenswerte, mit Anführungszeichen, Postbeamte gefragt, wann ich denn ins Pflegeheim gehen würde. Ich war sehr verwundert und habe zu ihm gesagt, nee. Das hat er gefragt. Ja. Hier kommen wir zu dem Video, wo ich versucht habe, mit Siri zu reden, das ich noch nicht kannte. Und hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt, was uns sehr freuen würde. Nun sage ich euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.